Herzlich Willkommen zu unserer Mediathek. Hier können Sie Materialien wie Aufzeichnungen oder Teilnahmeunterlagen von bereits durchgeführten Veranstaltungen nutzen. Als ASIF-Mitglied können Sie jederzeit ohne Zusatzkosten darauf zugreifen. Klicken Sie dafür einfach auf den Button auf dieser Seite und finden Sie die Vielzahl an Infomaterialien in unserem Mitgliederbereich. Sollten Sie noch nicht für diesen Bereich freigeschaltet sein, können Sie als MitarbeiterInnen eines ASIF-Mitgliedsunternehmen den Zugang unter orga.asef.de bei uns anfordern. Viel Spaß beim Stöbern in unserer Mediathek.